Wort, Herr Defries. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Jessica Laramia Chantal, Sie kennen die Namen. Immer wieder nehmen wir mit Entsetzen und auch Trauer Nachrichten vom sinnlosen Tod dieser Kinder auf, die ihr Leben viel zu früh verloren haben. Und das, obwohl sich diese Kinder zum Teil in der Obhut des Jugendamtes und damit des Staates befanden. Immer wieder gibt es in dieser Stadt gravierende Fälle von Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung. Und der Schutz unserer Kinder vor Vernachlässigung und Gewalt ist und bleibt deshalb unsere gemeinsame Aufgabe, eine Aufgabe, die auch unzweifelhaft Vorrang haben muss vor anderen Aufgaben. Und nach dem qualvollen Tod Jessicas im Jahre 2005 gab es hier in unserer Stadt hamburgweit einen Konsens aller politischen Kräfte, dass der Schutz des Kindeswohls absoluten Vorrang haben muss. Und das bedeutet, dass alle Stellen in den ASDs der Jugendämter unverzüglich wieder besetzt werden müssen und es keine längeren Vakanzen gibt. Ich will Ihnen kurz die Grundlagen dafür nennen. Das war einmal die Drucksache 182926, die Senatsdrucksache Hamburg schützt seine Kinder. Ein umfassender Maßnahmenkatalog, der auch eine deutliche personelle Aufstockung der ASDs vorsah. 20 Stellen, die damals aus dem Landesbetrieb LEB übertragen wurden und zehn zusätzliche Kräfte. Und natürlich, und das ist das Ergebnis hier des Parlaments, dem Bericht des Sonderausschusses Vernachlässigte Kinder 183592. Und ich will Ihnen kurz zitieren, was dort das Parlament damals einstimmig befunden und festgehalten hat. Es sagt zu den allgemeinen sozialen Diensten, die bestehenden Einrichtungen, etwa Jugendamt und allgemeine soziale Dienste, müssen personell so ausgestattet werden, dass sie alle gesetzlichen begründeten Aufgaben ordnungsgemäß und zeitnah erledigen können. Die allgemeinen sozialen Dienste müssen wieder in die Lage versetzt werden, Familien aufzusuchen. Ein wichtiger Punkt, weil das eben lange Zeit nicht geschehen ist und auch mit ein Grund war für die Todesfälle. Und jetzt kommt es, dazu gehört insbesondere, gemeinsam mit den Bezirksämtern dafür Sorge zu tragen, dass alle vakanten Personal, Personalstellen des ASD umgehend besetzt werden. Und noch im letzten Jahr, im Nachgang zum Tod Chantals, hat Senator Scheele öffentlich erklärt, dass es keine Kürzungen beim ASD geben werde und dass der ASD auch ein Schonbereich sei, der von Kürzungen auszunehmen ist. Meine Damen und Herren, die Realität in Hamburger Jugendämtern sah jetzt leider zwischenzeitlich anders aus. Und ursächlich dafür sind die finanzpolitischen und personalwirtschaftlichen Rahmenvorgaben, die der Senat gesteckt hat. Ich will sie kurz nennen, das sind die globalen Minderausgaben, die wir in den Einzelplänen der Bezirksämter finden. Das ist die Reduzierung der Vollzeitäquivalente, wie es so schön bürokratisch heißt, also der Beschäftigten, von denen auch die Bezirksämter betroffen sind. Aber das ist vor allen Dingen die chronische Unterfinanzierung der Bezirksämter. Und bereits mit diesen Maßnahmen hat der Senat den gemeinsamen Auftrag, freie Stellen ohne zeitlichen Vorlauf wieder zu besetzen, infrage gestellt und die Einhaltung dieser gemeinsamen politischen Vorgabe gefährdet. Und was haben die Bezirksämter gemacht, die freie Stellen hatten? Sie haben sie an den Senat gewendet und haben gesagt, wie sollen wir damit umgehen? Das gilt nicht nur für den ASD, es geht auch für viele wichtige andere Bereiche dieser Stadt. Lebensmittelkontrolleure, Amtsvormünder, geht um Bundestagswahlvorbereitung und und und und. Wie hat der Senat darauf reagiert, auf diese Hilferufe der Bezirksämter? Er hat sie im Grunde kläglich im Regen stehen lassen und die Probleme schlichtweg ignoriert weil die Personalmittel einfach nicht ausreichen, um diese freien Stellen wieder zu besetzen. Und ich will Ihnen kurz aus den Schreiben, um die es geht, zitieren. Das ist einmal ein Schreiben des Bezirksamtes Bergedorf im Nachgang zu einem Schreiben der Finanzbehörde. Dort verweist das Bezirksamt selbst auf die Problematik vom 22.02. dieses Jahres. Diese Erlaubnis, also die Erlaubnis, Stellen zu besetzen, ist allerdings ausdrücklich mit der Auflage verbunden, die Personalbudgets der bezirklichen Pläne einzuhalten. Dies kann jedoch im Bezirksamt Bergedorf schon für 2013 nicht erreicht werden, weil das Bezirksamt Bergedorf nämlich ein Defizit von 700.000 Euro hat und damit nicht alleine dasteht. Und dann schreibt die BASFI, nachdem sich auch an sie gewendet wurde am 4. März, schreibt der Staatsrat der BASFI, dass ich generell der Auffassung bin, dass es behördenübergreifende Absprachen bezüglich der weiteren Personalentwicklung in dem Bezirk, Bereich des ASD, der Eingliederungshilfe und weiterer Bereiche bedarf, es Ihnen bekannt. Dies kann und darf aber nicht dazu führen, dass nun einzelne Besetzungsentscheidungen übersandt werden. Das hielt ich für das weitere Verfahren für kontraproduktiv. Also Der fachlich zuständige Staatsrat sagt, wenn sich die Bezirksämter Hilfe suchen, an ihn werden, bitte verschont mich mit diesen Rufen. Das sei für das Verfahren kontraproduktiv. Ich glaube, das spricht für sich. Der Gipfel ist aber ein Schreiben, auch vom 7. Februar, von der Finanzbehörde. Und da ist es ganz unmissverständlich. Eine Stellenbesetzung ohne, ausreichende, ohne ausreichendes Personalausgabenbudget ist aber ohne Ausnahme, ich sag ohne Ausnahme unzulässig. Und damit ist die Botschaft eindeutig und auch unzweifelhaft. Hier herrscht das Primat des Haushalts und im Zweifel hat die Einhaltung der Personalbudgets auch Vorrang vor der Handlungsfähigkeit der ASDs. Und meine Damen und Herren, da sage ich Ihnen an dieser Stelle, das ist absolut indiskutabel. Und wenn es hier um den Schutz des Kindeswohls geht und um die Ausübung des staatlichen Wächteramtes, ist diese Aussage auch skandalös. Applaus Wir als CDU finden, dass ein verantwortungsvoll agierender Senat in seinem so sensiblen Bereich, wie es der ASD ist, nicht so desinteressiert agieren darf. Denn hier geht es ja um Kinder, die zum Teil aus völlig desolaten Verhältnissen kommen und die deswegen in besonderem Maß auf die staatliche Fürsorge angewiesen sind. Und da sage ich Ihnen auch an dieser Stelle, da helfen auch fromme Sonntagsreden nicht weiter. Und eben durch diese Vorgaben, die der Senat gemacht hat und durch die ignorante Haltung, mit der er auf die Hilferufe reagiert hat, hat der Senat faktisch die parteiübergreifende Maxime, die ich genannt hat, aufgekündigt und er hat die Bezirksämter einfach im Regen stehen lassen zwischenzeitlich. Und das ging über einige Wochen so, die ersten Briefe, die auf diese Probleme hingewiesen haben, denn es ist ja ein absehbares Problem, die datieren bereits aus dem Sommer letzten Jahres. Und es war erst der Aufschrei der CDU-Fraktion in Altona und der, den die CDU-Bürgerschaftsfraktion mit in der letzten Woche ausgelöst hat, der hier nun offensichtlich Wirkung beim Senat gezeigt hat. Denn letzten Freitag hat der Chef der Senatskanzlei, ich sehe ihn nicht, gegenüber den Bezirks, Bezirksämtern erklärt, dass ab sofort in den Jugendämtern wieder alle Stellen zu besetzen sind und das unabhängig vom Prognosestand der Personalbudgets. Aber das Dilemma, das wir haben, an dieser Stelle wie an anderen, das bleibt. Die Fachbehörde sagt einerseits, die ASD sind ein Schonbereich. Sie bestellt aber gar keine Personalmittel bereit und kann dies auch nicht. Und die Finanzbehörde, die fordert, wenn sich an sie gewendet wird, die Einhaltung dieser Personalbudgets. Dieses Dilemma ist nicht aufzulösen und musste früher oder später platzen. Und leider muss man sagen, die Ursache der Unterfinanzierung bleibt, und deswegen bleibt auch das Problem der Jugendämter. Was uns aber positiv stimmt dass, und uns zeigt, die Hektik, die wir hinter den Senatskulissen mit unserem Antrag ausgelöst haben und auch jetzt der abrupte Kurswechsel, den der Senat innerhalb weniger Tage vollzogen hat, dass wir hier an dieser Stelle den Finger in die richtige Wunde gelegt haben, meine Damen und Herren. Aber, das sage ich auch, Jugendhilfe darf in dieser Stadt nicht nach Kassenlage vollzogen werden. Der Kinderschutz muss Vorrang haben und das dauerhaft und ohne Rücksicht auf politische Mehrheiten, meine Damen und Herren. Und da sind wir auch an der Stelle eindeutig, wir Christdemokraten sind nicht bereit, Abstriche jedweder Art beim Schutz des Kindeswohls zu machen. Und deshalb, auch wenn die Kuh jetzt vielleicht temporär vom Eis sein mag, das strukturelle Problem bleibt. Und deswegen hat unser Antrag auch nichts an Aktualität eingebüßt. Wir wollen dauerhaft, dass alle freien Stellen im ASD unverzüglich wieder besetzt werden und dass keine Vakanzen entstehen. Und weil die Haltung des Senats eben zeigt, dass sich das dort nicht so durchgesetzt hat und dass man dort erst auf öffentlichen Druck reagiert, ist das, glaube ich, auch ein klares Signal an uns als Parlament, dass wir diesen langjährigen Konsens, der seit 2006 galt, dass wir den in diesem Parlament erneuern, um hier ein ganz klares Zeichen gegenüber dem Senat zu setzen. Ein personell gut ausgestatteter ASD ist zwingend notwendig, damit der Staat sein staatliches Wächteramt umfassend auch ausüben und nachkommen kann. Und zum Abschluss, nun haben wir kurzfristig hier noch einen Zusatzantrag der SPD bekommen, der uns vorliegt, Kinderschutz hat Priorität, Stärkung der ASD in Hamburg weiter vorantreiben. Wir haben ja großes Verständnis, wenn man hin und wieder Gefälligkeitsanträge vorlegt, um dem Senat etwas den Druck zu nehmen und besser dazustehen. Aber ich muss schon wirklich sagen, das, was Sie hier schreiben, finde ich, ist der Sache schon unangemessen und ist auch ein bisschen unwürdig. Denn Sie schreiben einerseits, wir sollen den Senat dafür loben, für die eingeleiteten Maßnahmen, dass er in der Vergangenheit Stellen besetzt hat, obwohl er offen lässt, wie dann in Zukunft die Stellen besetzt werden sollen. Dafür sollen wir ihn jetzt hier als Bürgerschaft noch loben. Und das Zweite ist, auch ein sensationeller und wegweisender Punkt, dass der Senat uns über die Besetzung der Stellen halbjährlich berichten soll. Herzlichen Glückwunsch, das machen wir eigentlich alle drei Monate in schriftlichen kleinen Anfragen. Also dieser Antrag, der ist wirklich mehr als flüssig, der ist überflüssig und ich glaube, der ist der Sache auch nicht dienlich. Danke. Applaus